zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Herr Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Brot. Nuvene zum heiligen Antonius von Padua, um Wiedergewinnung der menschlichen Werte in unserer Gesellschaft und des verlorenen Glaubens in der katholischen Kirche unseres Landes. Heiliger Antonius, glorreicher Heiliger Antonius, bevorzugter Gottesfreund und milderer Helfer in jeder Not. Wir nehmen in unseren großen und schweren Anliegen unsere Zuflucht zu dir. Bitte mit der seligsten Jungfrau und dem heiligen Vater Franziskus für uns, damit wir starkmütig und mit Gottes Gnade den Weg gehen, den er zu unserem ewigen Heile bestimmt hat. Dritter Tag, Novene zum heiligen Antonius von Padua. Heiliger Antonius, voll Verlangen nach dem Materium wolltest du als armer Franziskaner Missionar an der Bekehrung der Irr- und Ungläubigen wirken. Erbitte auch uns den Geist der Buße, der Abtötung, der Opferbereitschaft und der Nächstenliebe. Amen, Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei zum heiligen Antonius. Herr, erbarme dich unser Herr erbarme dich unser. Christus erbarme dich unser. Christus erbarme dich unser. Herr erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Antonius vom Padua. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du treuer Diener des Allerhöchsten. Bitte für uns. Du glühender Verehrer der allerseligsten Jungfrau. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du großer Sohn des heiligen Franziskus. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Ruhm des seraphischen Ordens. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Liebhaber der Armut. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Lilie der Reinheit. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Vorbild des Gehorsams. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Verteidiger des Glaubens. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Lehrer der Wahrheit. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du großer Verkünder des göttlichen Wortes. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Eiferer für das Heil der Seelen. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Freund der Armen. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Schutz der Schwachen, bitte für uns. Heiliger Antonius, du Trost der Kranken, bitte für uns. Heiliger Antonius, du Helfer der Notleidenden, bitte für uns. Heiliger Antonius, voll Sehnsucht nach dem Materium, bitte für uns. Heiliger Antonius, geschmückt mit den Tugenden der Bekenner. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Mann des Gebetes. Bitte für uns. Heiliger Antonius, groß in der Erfüllung des göttlichen Willens. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du treuer Sohn der heiligen Kirche. Bitte für uns. Heiliger Antonius, voll Klugheit und Liebe. Bitte für uns. Heiliger Antonius, voll Demut. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Mann der nächsten Liebe. Bitte für uns. Heiliger Antonius, der du den Stummen die Sprache gegeben hast. Bitte für uns. Heiliger Antonius, der du die Toten auferweckt hast. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du Wiederbringer verlorener Sachen. Bitte für uns. Heiliger Antonius, du großer Wundertäter. Bitte für uns. Durch die Verdienste des heiligen Antonius. Erbarme dich unser, O Herr. Durch seine innige Liebe zum allerheiligsten Altarsakrament. Erbarme dich unser, O oh Herr, durch seine Mühen und Arbeiten. Erbarme dich unser, O oh Herr, durch sein Verlangen nach der Märtyrerkrone. Erbarme dich unser, O oh Herr, durch seine vollkommene Beobachtung der heiligen Ordensgelübde. Erbarme dich unser, o oh Herr, dass du uns die Fürbitte und den Schutz des heiligen Antonius gewähren wollest. Wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns durch die Verdienste des heiligen Antonius tiefe Demut und vollkommene Verzeihung unserer Sünden verleihen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns durch den Beistand des heiligen Antonius über die Feinde unseres Heiles siegen lassen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du allen, die den heiligen Antonius in ihren Nöten um seine Fürbitte anrufen, helfen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, O oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, O oh Herr. Bitte für uns, O oh heiliger Antonius. Dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten, wir bitten dich, O oh Herr. Lass uns durch die Verdienste und die Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit Deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und der eins mit ihm und all Deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem kinde lebt. Und allen Deinen Segen.